Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist auch noch Chris, Gesellt hier in meiner Bude ist ganz schön viel ähm, ne, Chaos. Darum wird es heute gehen, wir werden heute ein bisschen was hier aufräumen und bauen. Bleibt dran! Ähm, ich habe es in einem der vorigen Videos schon mal angedeutet, ähm, ich werde heute noch eine neue Baustelle aufreißen. Ähm, denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ganz viele Projekte zeitgleich hat, dann geht es in einem mindestens weiter. Und ähm, deswegen gibt es heute noch ein neues Projekt, und zwar hier, ich habe ja schon mal gesagt, ich gehe so langsam unter hier, weil ich so viel Zeug rumfliegen habe. Die ganze Kabine hier nimmt immer noch ziemlich viel Platz weg. Hier liegt noch altes, äh, altes Zeug rum und äh, ja, äh, ich habe schon einiges äh, rausgeräumt hier und aufgeräumt. Ich habe Müllsäcke raus, so, man sieht es kaum, aber ich habe hier wirklich säckeweise Müll rausgetragen, so, so Restmaterial, Verpackungszeug und so. Ja. Und äh, da hier überall nicht mehr so richtig Platz ist, aber da oben schon noch, wie man sieht, ne, ähm, habe ich hier, hier, da, so, ne? Äh, Material geholt. Deswegen äh, werde ich mir hier den absoluten Aufräumen-Overkill geben und ähm, ja, ne, muss Platz machen und dann kommt hier jemand von anderen kennt, die so eine Garage wie hier betreiben, ähm, eine zweite Ebene rein. So, ich habe noch mal kurz einen ein paar Schrauben geholt ähm, und die Platten für oben, für die Tage, USB-Platten, da habe ich ja schon ein bisschen äh, Auf jeden Fall, jetzt machen wir hier die Balken, äh, die Kehrträger und auch mal wieder andere Kehrträger. Die sitzt. los geht's. Leute, das ist der Wahnsinn, wie warm das hier oben ist. Es ist aber richtig warm geworden heute, aber ihr seht hier, mein Podest schon fast fertig. Ähm, ich habe jetzt nur eine Lage USB oben drauf gelegt, ähm, weil die jetzt Kreuzfugen sind. Sehen man das hier, da, irgendwo, das ist jetzt besser, diese Kreuzfugen, diese Kreuzfugen, die sind ja nicht so richtig belastbar ne? ich will ja wirklich auch Sachen stellen können, die schwerer sind. Deswegen werde ich jetzt hier im Laufe der nächsten Tage mal so eine Schicht quer drauflegen, also aber links, einmal quer, mit Platten belegen und beplanken und dann, äh, dann erst werde ich hier oben richtig Sachen draufpacken können, glaube ich, weil ich traue diesen Kreuzfug nicht so richtig, wenn dann was hier draufsteht. Nicht, dass das dann danach gibt, nur weil wir ja, irgendwie die Feder wegbrechen, ne? Sehr doof. Jetzt habe ich mich noch mal richtig schön selbst selbst, ich am Mist gebaut. Ich bin ja mit der Leiter hier hochgekommen, ne? die ist jetzt da unten drunter, wo die Leitbank steht. Und da steht keine Leiter mehr. Okay, kleine, kleine Kletteranlage. Kleine, kleinen Moment, ich bin gleich unten. Geschafft. Beide Regale stehen. Jetzt sieht man es hier, wie mir das Wasser aus den Haaren läuft. Ekelhaft. Na, auf jeden Fall die leichten Sachen habe ich schon mal hoch. Ähm, das Coole ist ja bei den Regalen, man braucht hier außer einem Hammer und einem Messer zum Aufmachen eigentlich nichts, um die Dinger zusammenzubauen. Ne? Jetzt habe ich noch gedacht, ich könnte hier die Regale miteinander koppeln, dass die ein bisschen sicherer stehen. Und danach ist ja hier, dass da jetzt die Blechwand von der Garage im Rücken ist und ich das nicht so richtig an die Wand ähm, festmachen kann, dass es nicht gibt. Muss ich überlegen, ob ich hier Richtung Decke irgendwas mache, um das zu fixieren, damit nicht, es nicht in meine Richtung keppen kann. Oder ob ich hier noch ein weiteres, drittes Regal mache, die ich alle wieder in der Koppel dass ich hier L-förmig eine stabile Konstruktion hinkriege, die ich vollpacken kann. Ich äh, werde euch auf dem Laufen halten. Ich muss jetzt hier erstmal runter und was treten. Viel zu heiß hier oben. So Leute, es ist, schon, es ist schon wieder etwas später geworden, ich habe jetzt mal angefangen das Regal schon ein bisschen voll zu machen mit ein paar Sachen, die unten im Weg stehen ähm, oder für zukünftige Projekte sind. Ansonsten habe hier noch ein bisschen Reserven beim Platz, hier steht eigentlich fast nichts rum, hier oben, außer die zwei Regale. Das ist noch Potenzial für mehr. Ach übrigens noch was, die Leiter hier. Das ja, ist ja bislang so ja, eine alu Klappleiter. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich habe noch keine konkrete Idee, wie ich es wirklich im Detail umsetzen werde. Ähm, es gibt ja genug Leute, die auch solche Bühnen sich hier in die Garagen reingezimmert haben. Vielleicht lasse ich mich da ein bisschen inspirieren. Teleskopleiter, der Klappleiter oder irgendwas zum ja, Dranlehnen. Wird noch ein zukünftiges, zukünftiges Projekt werden. Einfach abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ist sowieso immer die beste Idee. So, ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht. Nächstes äh, Teilprojekt hier äh, beim Optimieren der Werkstatt ist es, diese Werkbank hier jetzt ein bisschen äh, sortierter hinzukriegen. Ich habe ja bislang hier dieses einfache äh, Werkzeugbrett hier gehabt. Ähm, ganz einfach genäust hier haben wir ein paar Schrauben reingedreht, die Zangen hier eingehängt und ein bisschen mit Bleistift, äh, Bleistift hier die Silhouetten rumgemalt. gemalt. Und hier ganz easy peasy. Das war wirklich eine, eine hastige Aktion, ich habe einfach eine Fichtenleiste hier, sondern ein ganz einfaches Brett, sägerau, Löcher reingebohrt da die Schraubendreher und hier ganz ordinär einfach festgeschraubt. Da steckt wirklich nicht viel Mühe und nicht viel Liebe drin und das möchte ich jetzt mal ändern, weil ich habe mir hier so eine, so eine Barriere hier hingebaut, damit nichts hinten drunter fällt und jetzt äh, möchte ich hier das bisschen schicker haben. um Beleuchtung gekümmert, ich habe mir vier solche Leisten geholt. In diesem riesen Karton ist dieser kleine Karton. In diesem kleinen Karton müssten LED-Leuchten sein, wunderbare Eigentlich in der Küchenbereich gedacht. Diese aber Leuchten hier die übel ich mir jetzt hier unter die Decke und dann soll es hier mal schön hell werden. Los geht's. Ich Habe jetzt aus den Materialien, die ich noch so da hatte, und den neuen Lampen, die ich mir bestellt habe, hier diesen Unterbau die Elektrik die hier ein bisschen zusammengestrickt. Alles war noch so ein bisschen Restmaterial. Ich habe festgestellt, ein Schalter ist nicht so ganz in Ordnung, die Wippe ist ein bisschen kaputt. Das muss ich vielleicht dann doch nochmal tauschen. Ja, als Elektriker bin ich jetzt mit der Ausführung selber nicht so 100% glücklich. Das ging ja auch schöner, aber damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Aber wir testen das ganze Mal. Achtung. Es wäre Licht. Und? Es ist Licht. Damit können arbeiten, denke ich. Ich denke hier, das ist hell genug. Man kann da genug erkennen. Ja, gut. Ich habe noch ein paar Balken frei hier, wo man was dran schrauben könnte. Also es könnte noch ein bisschen mehr Licht werden. Aber das beurteilen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, Leute, es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier, ähm, wo jetzt meine Bank hier steht und die Wand hier schön mit Holz ähm, nutzbar gemacht wurde, ob ich da nicht so wie äh, jeder guter Schrauber, der was von sich hält, jeder guter Bastler hier eine French Cleat Wand hin macht. Los geht's! Ich habe mir jetzt für meine neue Werkzeugtafel, die ich mir hier bauen möchte, dieses french cleat system vorbereitet. Ich habe dazu eine Buchen-Leihholzplatte Buchen verwendet. Die habe ich mir aufgesägt. Entsprechend hier dem french cleat profil Ich habe einfach 10 cm abgeschnitten, in der Mitte nochmal hier die Diagonale geschnitten und anschließend ähm, hier oben die Kante abgenommen, nochmal mit der Kreissäge. Ich habe es erst mit dem Hobel probiert, das ähm, ist so mittelmäßig gut gewesen, äh, wirklich gut war es jetzt, wenn ich hier nochmal 2-3 mm abgesägt habe. Ich habe auch hier, ähm, wie man vielleicht sieht, schon mal vorgebohrt und gesenkt, dass die Löcher hier in dem Hartholz auch wirklich verschwinden und dass hier eine bündige glatte Fläche gibt. Ähm, wenn ihr sowas nachbaut, ich habe mich schon ein bisschen informiert, ist war so auch eine erste French Kit, Wall, die ich hier baue. Aber was, was ich mir so angeschaut habe, die, die Infos, die ich bis jetzt im Netz gefunden habe, äh, man nimmt hierfür kein USB, keine Sperrholzplatten, nichts was bröselt äh, äh, oder man nimmt äh, Multiplexplatten. Ähm, alles andere ist nicht so optimal. Auch wenn ihr hier Vollholz nehmt, wie ich hier, also holz dann äh, achtet darauf, dass ihr es zum einen verklebt und oft genug verschraubt, denn auch Echt Holz, voll Holz erzieht sich eventuell, wenn ihr das hier so belastet. Was noch ein Punkt ist, warum man hier diese Phase an, äh, wegsägen sollte, diese Kante. Wenn ihr jetzt das hier an die Wand klebt, hier hinter sammelt sich ja der Dreck, wenn ihr das hier an der Wand habt, hier hinten ist aber der Dreck drin. Also deswegen hier die Kante weg, damit der Dreck hier hinten nicht die Nut blockiert. Und auch wenn ihr hier eure Halter baut, wenn ihr das verklebt, hinten auf der Rückseite des Halters, dann kann es sein, dass hier ja ähm, der Leim rausquillt und wenn ihr hier so eine kleine Leimwurst rausquellen habt, die hart wird, dann äh, blockiert euch das ebenfalls hier hinten oder hier auf der Kante dann eben ähm, das French Lead System und es fängt an zu wackeln, zu kippeln und es hält nicht so stramm. Deswegen die Kante hier oben machen. und außerdem, wenn die Kante dran bleibt, ist es so scharf. Nee, könnt ihr könnt euch dann locker dran schneiden, gerade hier bei Hartholz, das ist so eine scharfe Kante übel, richtig übel. Oh Mann, ey, nicht schon wieder, ey. jetzt habe ich den Abstand, Abstand vergessen. Naja, muss ich muss es halt so machen im Videoschnitt. Also meine Werkstatt ist noch nicht endgültig fertig, aber ich habe eine gute, gute Grundlage gelegt, um weiter daran zu arbeiten. Man kann mit dem french Cleat system beliebig viel Arbeitszeit damit investieren, lustige Halter zu bauen. Möchte ich eigentlich vermeiden, ich möchte eigentlich sehr sinnvollere Projekte angehen. Darauf dürft ihr euch in den nächsten Videos freuen, ich habe demnächst mehr fahrzeug und overland themen ähm, in planung wenn euch jetzt das video gefallen hat lasst mir ein like da vergesst nicht zu abonnieren fragen anregungen kritik einfach immer unten in die kommentare reinschreiben und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video macht's gut ciao